Welcome to the Willkommen festival. beim the festival Willkommen beim Willkommen DOC-Festival! Willkommen Willkommen Mein Name ist Barbara Off. Ich bin die Projektleiterin von DOC-Network Africa, dem Afrika-Fokus des DogFest München. In meinem Filmtipp äh, Mama-Colonel von Judo Amadi ähm, geht es um eine kongolesische Polizistin und äh, die im Osten von Kongo eine besondere Polizeieinheit zum Schutz von Frauen und Kindern führt und ähm, ja eine sehr engagierte, sehr mutige und sehr taffe Frau, die sich eben für die Rechte der Frauen und von Kindern einsetzt und da über ihre ähm, Befugnisse hinaus eigentlich nicht nur zum Schutz, sondern auch zur Integration der Frauen in der Gemeinschaft sich bemüht. Und das fand ich wirklich sehr bewegend und steht halt für mich auch dafür, dass es ähm, nicht nur schlechte Nachrichten aus dem Kongo kommen, der eigentlich für alles ähm, ja, fürchterliche auf dem afrikanischen Kontinent steht, sei es Krieg, ähm, Gewalt, äh, ein dysfunktionaler Staat. Und ähm, so finde ich, hat der Film es echt geschafft oder der Filmemacher, ein positives Bild von einer Gesellschaft zu zeichnen, die sich im Umbruch befindet und die nicht darauf wartet, dass ihr geholfen wird, sondern sich die Leute einfach selber engagieren und ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und das ist echt mal ein, ein positiver und hoffnungsvoller Film aus der Mitte des afrikanischen Kontinents. Den Film sollte eigentlich jeder gesehen haben, aber ähm, er wird am Afrika-Tag gezeigt werden am 12. Mai, wo es dann danach auch noch eine Diskussion gibt eben zu verschiedenen Frauenbildern in den afrikanischen Gesellschaften und Leute, die sich eben für Afrika interessieren und vielleicht auch mal ihr Bild von Afrika überdenken wollen. Die sind da an der richtigen Stelle und die sollten da auf jeden Fall vorbeikommen. Der Filmemacher wird auch da sein am 12. Mai. Und ich glaube, das gibt eine ganz spannende Projektion und Diskussion im Anschluss daran.